Willkommen, mein Name ist dann die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3. Okay, gerade was herausgefunden und ja, ähm, wir haben in der letzten Folge Theben äh, den Olymp noch nochmal besucht und zum ersten Mal Fuß gesetzt in Twilight Town. Wir haben schon der auf die Fresse bekommen, so eine Minute nachdem war da angekommen sind von niemanden und ein herzlosen Schwarm, aber das kann wir ruhig vergessen, ne? Wir müssen hier rein zum herren aus weil wir haben da oh, Abwehr plus ja, damit nur für mich ich kann nur im Menü benutzt werden. Ja, ich habe die niedrigste Abwehr von allen. Und wenn ich eins gelernt habe von den Stat Boostern, dann das nur wir davon profitieren. Am meisten jedenfalls. Ja, wir haben hena Penz und Toilette getroffen. Wir haben denen das Foto gezeigt, wo die und Roxas drauf waren. Und ja. Ähm, wir... Das Foto war ja vom alten Herrenhaus. Und wir sind jetzt vom alten Herrenhaus. Vielleicht finden wir hier ein paar Informationen. Also ja, das mal hier reingehen, ne? Weil warum nicht? Ist auch schon ein bisschen näher, ne? Obwohl ich es nur Sora denkt hat irgendwie, ne? Das ist so lange her. Ja, hier hat Kingdom Nummer 2 begonnen. Erinnert ihr euch? Denkt er an namine ich werde auch gerade auf in den trailern im opening und hat nirgendwo namine bisher gesehen dabei ist sie auch Was auf dem denkst, cover guys? vom spiel habe ich mich irgendwie well, schon gewundert so Von hier hat man noch gar nichts gesehen Hey there. <gasps> oh. Oh. Thanks for the heart attack. Oh what? Did I scare you? Oh. <laughs> our bad. So how did it go? Did you get any leads? <laughs> nope. Afraid not. The asking around thing was a total bust. Yep. This old mansion is our last hope. Die haben auf jeden Fall andere Stimmen, ne? You guys ready? Another Twilight Town awaits. Yeah. Da machen einen in die Gutstuhl. Guck mal, vielleicht finden wir ja Roxas. Keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall wen wir hier alles treffen werden wegen Trailer und so. Wird die Überraschung ein bisschen ruiniert, aber was soll's. Hier we go. The was uh, sea salt ice cream, right? Okay, I'm in. DDT. Let's get that Transporter working. Uh. Uh. Oh, man! The transporter's been protected. Protected from what? I guess from us? <laughs> We can't use it to get to the other Twilight Town. Why not? It worked before. We sent Sora there. Well, that was then. And this is now. And there's no other way? None that I know. Great. Great. Huh? Hello, Sora. You wouldn't happen to be in front of a computer. Huh? Well, yeah. But how do you know that? I was tinkering with Ansem's computer, you know, to decrypt the code that was left in it. And I noticed that someone had logged in from another terminal. I figured it might be you. Uh, oh, yeah, the log terminal. Ja, wir sind voll gut in Computerzeugs. Oh, and what? You do? <lacht> I know, I haven't got a am meisten von uns allen. Oh, hi there. This is Pence. I'm the one who logged into the computer. Good. As long as it's a user that we know we can trust. Yep. But I'm kind of stuck here. One of the programs is protected, so I can't uh. run it. Which program? Uh. The transporter to the other Twilight Town. Uh. It's the only way to find Roxas. You gotta help us. Another Twilight Town? And a transporter? Okay, a virtual town inside the computer made of data. A datascape, fellas mm -hmm. We've seen one. That's what we used once to investigate Jiminy's journal. Maybe I can do something. Pence, Let's get a network set up. My address here is... Okay. is <laughs> it? Huh? Were you able to fix it? Now that our two computers have been successfully networked together, I can take control of the terminal there and change the privileges. And Roxas? Yes. For the virtual world to be completely realized, Ansem the Wise would have included Roxas's full data in the construction. Meaning, somewhere on your machine, there's a log of that data that. Uh Basically, we can decipher Ansom's code more quickly, and we can analyze the virtual Twilight town while we're at it. Okay, Great. I can't computer, so do that. Glad you're following along. Don't work a computer, Maggie. <laughs> Chippendale will be helping me out here on this end. I'll call you back as soon as we know anything more. Thanks. Oh, before I forget, a bit of troubling news. It's about one of the organization's former members. You knew him as Vexen. But to us, he was Ansem's apprentice, Evan. He was recompleted like the rest of us. But hadn't regained consciousness yet. Then, sometime after Lee left, Evan vanished. Alias and Dylan, the two you knew as Lexius and Zaldin, They went out looking for him, but he's just gone. And I'm starting to worry. Oh? You think he's on their side? I think it's a real possibility. He's a devious researcher. You should be careful. All right. Thanks. Oh no, we got work. I totally forgot. Really? But what about all this? Hey, both are important. We're gonna need some cash to go to the beach. Also, don't forget the pretzels. Gotta buy four now. Hmm? Uh... Oh, I get it. He's thinking ahead. <laughs> Later, Sora. Yeah, see ya, Hainer. Bye, Donald. Goofy. boy. <laughs> oh, and since I'm manning the computer here... You guys are in charge of earning my share. No pretzel for pets. <lacht> Riesige Anspieler und hier mal 2. Gut. dann müssen wir jetzt hier Zeit tot schlagen, aber halt. was? er ja weitergeht. nicht einfach für Arbeit sagen. Ja, ich hab eine, habe eine sprechende Ente und einen Hund getroffen. Und einen Typen mit einem riesigen Schlüssel. Das war halt wichtig. War halt wichtiger. Jetzt kommt bestimmt die katzen aus dem Trailer. Oder? Komm. Oh, ich liebe diese Stimme. Oh. Roxas should never have existed in the first. Stimme, place, you seek is impossible. Isn't some Roxas does exist. His heart's inside my heart. And in the unlikely event you did manage to separate the two, where is it you think you can put his heart? Well, Roxas used to live in the other twilight town, right? So I'm just gonna put him back there. Do you even realize what you are saying? The other Twilight Town is just data. A heart can live anywhere, even inside data. There are hearts all around us. Hmm. Oh. Ansem and Xemnas used to be part of the same person, right? But look, now they exist separately just fine. Uh. If they can do it, dann sehe ich keinen Grund, warum du und Roxas nicht einen Weg finden kannst. Ja! Ja! Ja! Du kannst, Captain Durfee! In diesem Fall, bei allen Dingen. Niemand würde uns mehr interessieren, als Roxas' Rückwirkung. Natürlich. Du wünschst? Er wird dir nie wieder antworten. Still so blind. A nobody is what's left behind. When one gives his heart to darkness, there is only one way to bring Roxas back, which is for you to give your heart up as well. Sora, have you finally decided to call upon the darkness? <gasps> What? Go on then. The shadows are never out of reach. Oh. Äh... Oh, ich liebe diese Musik. Okay, nochmals als 1. Die erste Kampfmusik. Von Destiny Islands. Aber so viele bekannte, ja, ich liebe es. Hm. Also, wie ist es umlaufen? Die beiden hätten uns eigentlich locker fertig machen können, ne? Also... Oh nein, die können schon wieder diese Angriffe. Was ist mit denen sein Kopf passiert? Da könnte nicht ich gleich mal einsetzen sollte. Nur sehen was der zweite davon ist. Oh. ich habe nicht rechtzeitig geschafft, man wollte eigentlich nicht machen. Das war aber X wie blöd. Das, das Ding, sowieso nicht steuern. macht ihr einfach fertig. wird kurz davor wieder zu prägen also. Boom. Maximum LP und Eis haben wir gelernt. Cool. Said. He said, with all my heart. Okay, then all my heart it is. I'm getting Roxas out. Are you with me, Donald? Goofy? Huh? What you, got got you I don't know what Ansem and Zemnis want, but I think we better tell the others to watch out. Yeah. Okay, denn let's head back to town. Gut. die beiden hätten uns locker fertig machen können. Ich meine, wir sind mehr oder weniger ein Eisklumpen. Ja, machen wir das? Ich meine, wir sind mehr oder weniger ich glaube hier kann man das auch irgendwie ändern ne? warte da. Oh. Ja. Ah, guck ich mal an richtig geil da habe ich auch irgendwie auf screen entdeckt irgendwie noch nicht nachgeguckt ich will es noch mal sagen die beiden uns jetzt locker fertig machen können ich meine wir sind ja wir können dann jetzt so schienen machen genau weil wir sind geschwächt und ich nehme an, die wissen halt auch, ne? Und die beiden sind immer, nehme ich mal, irre stark immer noch. Also ja, die hätten jetzt einfach hier hinkommen können und ja, Ansem ähm, hätte seinen Bodyguard rausholen können, Sam, das hätte seine Lichtschwerter und seine Ziff-Fähigkeiten einsetzen können und dann werden wir weg vom Fenster. Also, wir haben die halt nicht gemacht. euch da rein, ey, pass auf. Sag, ich zurück. Das ist echt chaotisch hier die in diesem spiel <lacht> weil sie machen bock und sind schön anzusehen immer noch mehr irgendwie übersicht als in final Fantasy 15 wenn ich ehrlich bin man sieht auch die aus nein sehen wir hier von die zweite dinge ist funktions werbe trio wächter so da ist der angriff habe irgendwie noch nie irgendwie nie darauf geachtet wie das ding hieß hey und so hat es nicht werfen kannst du es eigentlich wagen ich werde halt da oben einsamen wo ich die damal ich habe gerade geschafft hier oben zu laufen ja heißt dann und wir gehen einfach tschüss haben wir doch Ich meine, du meinst jetzt das, was wir gerade gefunden haben schon. Ist so, noch Weg. Ja, nicht mal Oben oder unter mir. Hi. gemacht, online Stimmt, Fusionswerbe. Was ist es hat ist damit gut verhindern Schaden bei Gegnern in der Nähe an. Gut, also auch so ein Angriff. Ah, okay. So, wir fehlen ja noch ein paar truhen Also können wir die bitte auch noch finden? voll Knorke. Dieses Wandlauf macht so Bock. Ja, da meine eine Truhe. Wir haben liebsten mal alle Truhen ja finden so, wie in den anderen Kingdom Hearts spielen. Oh, habe ich sogar schon. Geil. So muss das. lost oh. my bagpipes. It was you laddies who rescued mm -hmm. my chef. Uncle <coughs> Scrooge! Huh? Wait, didn't he sell ice cream in Hollow Bastion? That's right. But Uncle Scrooge here is what you might call a world traveler. Cool. <laughs> How are you, Uncle Scrooge? Oh, hello, Sora. You're looking hale and hearty. Ich habe gehört, dass du mit diesen beiden auf eine andere große Reise bist. Ich hoffe, Donald Donald nicht ein Menace von sich macht. Warum hast du das sagen. So, Uncle Scrooge. Was hast das, was du gesagt über einen Chef? Oh, richtig, richtig. Der Chef von meinem Bistro hier wollte dir seine Wertschätzung zeigen. So, ich habe das für dich geholfen. Hm, was ist es? Wow! Yeah! Cake. Huh? The whole cake? It's for us? Huh? Now, uh, settle down. Uh, the chef wants you to know it's not a cake, but a tart of fruit. He does. Why keep it under my hat? May I introduce Little Chef? Oh, oh right. it's you started little while ago when I was enjoying one of the best meals of my life. And when I asked to speak to the chef, I met this genius. As it turns out, he wanted to expand his culinary horizons. So I thought Ich habe Film glaube ich nie zu Ende geguckt, operation Wenn ich mich nicht irre. Ooh, I think he wants to cook some more for you. Fetch some ingredients, especially anything unusual. That'll be fun. Kind of like a scavenger hunt. And the more the better. The mark of a truly great chef is creating masterpieces out of anything. You can start right here in town. We'll do anything to try more of Little Chef's food. Yeah. Oh, was bringt uns das Kochen? Da ist die Frage. ich du als kleinen Kochs, Bist du als kleinen Kochs was zu aus den Zutaten, die du gesammelt hast, köstliche Gerichte. bisher das, ja das selbst zu bereiten Gerichte, vielleicht der vorübergehenden Also, genauso wie in Tales aufhalten ne? In den Tales of -Spiel kaus und dann nächsten Kampf fasse dann mal haben wir mal dann bald eben hier alles kaputt morgen mehr weg mit den dingern sieben Monate von Twilight Tower das alles soll es Humbug es war es also nein wünschst du nicht Glaub mir passt ja nichts großartiges Ist irgendwann schmiede ich kann meinen schlüsselschwetter wieder hochballern ballern habe schon so klein als verarbeitet Ich weiß ja nicht auch einen... nö. Schaust du gar nicht mehr mit zum. Ob okay, ich so geil daran man seine Schlüssel weiterwechseln kann? Ah. Oh, noch ein. Schokolade. Schokolade. Dann zeig mal, was du da auszaubern kannst. Hey, guys. Oh. hey, hey, hey, You guys work for Uncle Scrooge here at the Bistro? Um, do we? He gave us a short job putting up these special posters. Mr. McDuck's hosting an open-air film festival in the courtyard. Cool, huh? <laughs> oh, Sora. Hold your phone up to the poster. What? Kay. There, you've just downloaded a promo game for the film. You can try it later. You'll get on Uncle Of course, laddie. Provide a bit of entertainment, and then give folks a nice cozy place to relax. Like my bistro here. They'll all be happy and hungry, and eager to spend their money. Uncle <laughs> <laughs> <get> Scrooge. Uh... <laughs> Also, war sure is canny. I always wondered how he keeps customers coming into his businesses over and over. So there's a entrepreneur business guy, but I sure wouldn't want to be one of Uncle Scrooge's competitors. Sein. Seriously. <lacht> <lacht> Whoa. Oh, right. I need to warn you guys. Why? Well, those creepy crawly things might come back for more. So stay on your toes. Sure. But don't we have you guys to take care of him for us? You have to leave again? Mm-hmm. But we'll definitely be back. When are you gonna slow down? Sorry. Just do me a favor. Well, what is it? Don't make it too tough. I know how Roxas feels, to be lost. But Donald and Goofy, Kairi, brought me back by wishing with all their hearts. Mm -hmm. So, I was hoping the three of you would do the same, and wish for Roxas. What? That's it? <laughs> That's no favor. We'll all wish. I'm wishing. Yeah. Me and Pence too. <laughs> Thanks. Und da ist best Charakter. Aren't you making it a little too obvious? We were instructed to guide him. Yes, just look at them. They wouldn't get far if we did not spell it out. Ja, das stimmt auch. <lacht> Fair enough. But let's not forget how many times Sorus still managed to rain on our parade. If he wavers from the path we lay we destroy him but in that case we we'll have to find ourselves another vessel that is why we never have just one iron in the fire ah oh gott das gefällt mir nicht land der riesen das ist für das königreich ich wähle bei komisch das klassische königreich aus um den ja, das, das, das, das Spiel anzuzeigen. Hier werde ich schon sehen. Sternschnuppe. Wie äh, Formänderung, okay, Doppelarmbrust, Magiewerfer. Oh. Äh, kann sich bei halt also der um das Schüsselschwert verwaltet sich damit. habe ich glaube da hat man im Trailer gesehen, ne? Damals. Deck ausrüsten. Wähle Küche aus Menüs zu verspeisen und Staatsverbesserung zu halten und dann gegenwärtige Boni anzusehen werden wenn das Menü geöffnet ist, ich will erst mal mein Dings hier ausrüsten, wenn ihr nichts dagegen habt. Die Gerichte die zusammen mit den kleinen Koch zu verleihen, der vorübergehend Staatsverbesserungen. Äh, wenn du dich für die Tagesempfehlung und den kleinen Koch für richtig auswählen lässt, ist ja vorhin was das ne? okay. Ich kann an. ja, man das ist sehr wichtig we brought some ingredients Na, ja, mal mal mal. Jeder könnte so eine Tat halt halt, oder wie das heißt vom kleinen Koch probieren. Is the food ready yet? Huh? Hmm? He hasn't started? Huh? Whoa, whoa, hold on, hey, hey, oh no, oh. Ich schaff wieder. Ah. You, make me cook? Die Extra Karte wurde freigeschaltet. geschaltet. Keine Ahnung. Ich mache einfach irgendwas. Was ja, kann ich noch machen? Schneidet zu da zu Scheiben, schnell und sicher. Schnell nach Okay. Wir oh, man alles am Controller, ist irgendwie komisch. vielleicht ein paar mehr machen sollen noch mal ein paar Dinger hier von mal den Pfeffer Na, ich werde das schon irgendwie lernen mal Zeitspiel hört ihr <lacht> machen wir einfach mal alles hier einmal ja. All right. kinder leicht und das hier noch hier ist das perfekte flammen aus der Flasche zu gießen, na, ich werde jetzt schon irgendwie ein oh, right. <lacht> Kreis hat geklappt. Das bist du einen zusätzlichen Stern. halten ha, Those ingredients of yours must really have got little chef's gears at turning. Soon we'll be chasing customers away. Keep up the good work. <laughs> We try, right, little chef? <laughs> Gomeringen. Extra karte. Kann ich hab nichts machen, ne? Okay. Ah, ich hätte nie nach dass die strecke jemals wiederzusehen. zu sehen fühlt sich beinahe sein, als wolle mich jemand hier haben gut. ich nehme an dieser part wird ein bisschen mehr so von allen ein bisschen sein weil keine ahnung ich werde jetzt gleich noch mal dieses retro dingen da spielen also gut ein Gummering. Was is ist denn dies. Weil das Angriff, die Magie und das FP Maximum geringfügig. Hm. Moment. Äh. Goofy? Goofy? Na, no, er hat irgendwie links hier. Wie sieht man das denn hier? Äh, Recht von Koch mit kleinen Koch. Leichter bewertung Exzellent. Auch wenn Goofy hat ausgerüstet. Hat. Okay, okay. Äh, So, so was von Anspielung. Game ⁇ Watch. Lange zu Mickey und kommen, kann man das Riesen? Welchen Angriff des Riesen aus und fliehe? Nutze den Löffel, um auf den Tisch zu springen. Auf rüber zum vorn öffnen mit X. Äh okay, guck war schon so lange, als ich war, so was gespielt habe. Ich kann damit mit dem Steuerkreuz. Ah! Okay, jetzt muss ich da hoch. Ja, oh, ich mach mir doch geschafft. Stage 2. <lacht> komisch so irgendwie was dazu zu sagen aber was soll man dazu schon sagen habe ne? ich dann diese spiel so ausgelegt sind hat man darüber kommentiert ah! so relativ simpel hat spielen ne? ich jetzt mal das auch mal jetzt noch einmal ganz schnell. egal, ob ich weit komme oder nicht. Da wurde jetzt an Maschinen stellen schlagen. sehr gut. Komm. da du <lacht> ja wie ausgetrickt okay aber zu so ja da hast du an dingen unter 14 Alter, wie viel von denen gibt es denn ja, was machen wir denn jetzt mit dem rest des fahren würde man sagen wir gehen zur weltkarte noch ein bisschen mit dem Gummischiff fliegen vielleicht noch mal zum olymp gehen hier so fotos suchen ja, wir gucken, was jetzt passiert master I'm training to become a Keyblade-wielder like you. That's right. No more waiting for you to come back from your adventures. I want to get out there and do my part to help. Merlin has used his magic to bring us to a place where time doesn't matter. We can take as long as we need to complete our training. He's an amazing wizard. Oh, and by us, I mean me and Lee. He's really sorry for all the trouble he caused. I told him it's fine, but... He won't stop apologizing. I'll admit I was a little scared of him at first, but I've gotten to know him better. All he ever wanted was to help his friend. Honestly, it's hard not to like him. Every now and then, I catch him staring at me. When I ask what's wrong, he says, I'm not sure. I think I'm forgetting something. Don't know what. Sora, I think it may have something to do with you. Your journey is all about helping people. Some that you've never met before, and some like Lee that you have. They're all counting on you. It won't be easy, but I hope you'll remain the happy and cheerful Sora I know. There's no heart your smile can't reach. Genau eine andere Stimme, ne? What's wrong? Huh? Nothing. Sorry. Lee? What? I am. <laughs> A letter? Yep. To Sora? Um, technically, yes. But I won't send it. It's more for me. Ask Merlin. He'll deliver it for you. Yeah. But it's okay. Ich mag nur mit Zora sprechen. Auch wenn es auf Papier ist. Oh, okay. Oh. Hier. Eiscreme? Ja. holen die immer dieses Eis her. Du weißt, wir haben beide Keyblades die Schlägebläder. Wir müssen feiern. Du bist süß, Lee. <laughs> nah. What? Well, uh, nothing. I just. You're trying to remember what you forgot? Well, I, uh. Yeah. Yeah. So tomorrow, you and me in the ring. You ready? Don't hold back, Lee. Promise? Huh? Are you okay, Lee? Yeah. Sorry. Ich glaube, ich die gleichen Worte, die sie damals gesagt hat, oder? Something in my eyes. Lee. I'm gonna go. Sorry. Okay, but stop apologizing. Fine. On one condition. What? Call me Axel from now on. Got it? Memorized? Ja, okay, Axel. Mein Gott, diese Reaktion von Axel war richtig schockierend, ey. Äh. Warum ist klingt normal so zu traurig? und währenddessen wir sehen wieder laufen cutscenes nach einer welt was ich nicht schlecht finde und weiß hier los so this is the place where aqua fell into the realm of darkness ah ja After stimmt und sie dove into save terra im gegen yeah. terra nord Strange how, exactly? She sensed darkness in him. And they ended up getting into a big fight. Right. And in the aftermath, the two of them disappeared. Around the same time, the guards found a stranger with white hair lying unconscious here in the square. A man calling himself Xehanort. Handsome the Wise took the stranger in, but that was a mistake. Zeanort betrayed his master, stole his research, and along with his fellow apprentices, separated his heart from his body. Zeenourt is a name, handsome, and traveled to the past to give his younger self instructions. He even briefly had control of you. His empty body stayed in the present, took the name Zemnis and founded Organization 13. Their goal was to prepare 13 vessels for Xehanort's heart. Until we put an end to the organization. But all the while young Xehanort had been visiting the future to choose 13 vessels of his own. Hearts with strong enough ties to him to begin a new organization. The real Organization 13. Er hat vorausgedacht, der Junge. Aber was hat mit Terra? Ich dachte, du sagst, dass Aqua ihn schaufte. Ja, sie hat es. Das Problem ist, dass wir uns nicht erinnern. Erinnerst du den Ende des Mark des Mastery-Exam? Als Master Xehanort seine große Rückkehr machte? Das ist der Xehanort, den ich erinnere. Er war dann schon ein ziemlich altes Mann genau but how do you explain ansom and zemnis his heartless and his nobody isn't it strange how young they look why aren't they old men it's because Xehanort was using a ja man, der der der Haupt -Haupt ja er. no way That was Terra? Master Xehanort was using Terra? Yup. Master Xehanort told us another on our list belonged to him. He was talking about Terra. Turns out, Aqua saved more than just her friend that day. Okay. But Master Xehanort is an old man again now. Where did Terra's body go? Hmm. <gasps> It's cause Master Xehanort's collecting vessels! Er behauptet, zwei unserer sieben Lichter zu haben. Wir haben Sora zurück, aber Terra muss immer noch auf Zeyanorts Seite sein. Ja. Er ist mit ist mir alles überhaupt nicht neu. Also. Wir sollten Sora Ja. Gut, dann das Spiel alles nochmal so zusammenfassen. Ja. Wenn ich gut, dass das Spiel so ein bisschen zusammenzufassen, obwohl ich das alles schon weiß. Also. Neuen Weltreise so musste sie erstmal mit einem Gummijet erreichen. Sobald du einmal dort gewesen bist, kannst du dich jetzt in diese Welt teleportieren. Du jetzt direkt von dieser Weltkarte aus. Ah, cool. Kannst du Teile kaufen? Was ja. haben wir denn hier alles? Spielzeugkiste. Ha. So, Stufe 4 Schätze. Warum stört das, das war immer noch nicht alle da, Schätze haben? Königreich von Corona. Ja, dann würde ich sagen in der nächsten folge gehen wir mal hier zur Spielzeugkiste. kiste hm. klar war wird dann was das für diese folge in der nächsten folge ja, sehen wir uns wieder und ja da soll ich vielleicht noch ein bisschen herum fliegen fliegen noch ein bisschen da oben ne? Komm. Was sind die Dinger ja Man kann ja schon mal dahin fliegen. Ohne weg da zu landen, Oder? Machen wir das, ne? Sie hat ein bisschen mehr länger machen und weiß ja nie, das sind überhaupt Level 12 oder 14. War irgendwie angegeben, was ne? weiß, ich jetzt, wie man wie mal gesteuert ist. ja auch nicht im richtigen Level hier sein, so ungefähr. warte mal da ist meine markierung war natürlich schon direkt die falsche richtung ja gott, oh gott hat konstellation du bist auf deinen reisen immer wieder auf konstellation stoßen Gummiform fortzuholen um Fotos von den Konstellationen zu machen. Okay. wenig wir nicht gemacht? Sollen wir da reinfliegen oder? ja ich mir vielleicht noch mal angucken, eine Aufnahme. die Laser scheint irgendwie anders zu funktionieren. Ja, ich muss gedrückt halten, glaube ich. kommen seid da Also Gummi, ich bin richtig gut, wie er gemacht ist. So, Free Roaming, Open World, sag ich mal. Gummi Schiff, Fliegerei. War auf jeden Fall Bock. Wie hat wieder Ristes Spiel ne? Also. gesehen, ne? Ah. So, kann es. Jemand, ja, es gibt auch, ne? So, Sie, was auch immer das bedeutet. Wir schon irgendwann mal ein schiff hier bauen, aber das erstmal... war Erstmal machen wir hier mit dem Standard. Das Geld, was ich hier ja einsammle, übrigens, wenn nämlich sehr gut. Damit. Äh, wo ist denn jetzt noch mal meine Zielmarkierung? Ich würde auch gerne mal diese und dinger hier finden. Oh, das ist halt... Der geht irgendwie nicht kaputt. Nö. Okay, dann weiter. Und das war meine Markierung. Was ist das? Okay, also zum Einzigen. Uh. der ja warten hat sich auf jeden fall gelohnt für dieses spiel also der absolute hammer sehr das wird wahrscheinlich nur noch besser haben wir sind angekommen gut okay was? Nächst hier mit dem Falschen an Pflege. Wow. So ungewohnt, dass ich hier gedrückt halten muss. Oh, der hat da oben rechts eine EP, leiste gerade. wäre ja, irgendwie gar kein schaden Kollege. No. Ja, wir machen den aber auch so gut wie gar keinen schaden Aha. und wir haben schon die hälfte abgezogen also äh, äh, äh ich einen einzelnen teil nicht kaputt machen Wir ja, werden, aber wir werden einfach nur so umkreisen bringt mir das schub einzusetzen bei so einem kampf ah. Ah, oh, das war's die Dinger gehen nicht kaputt. Ich sehe hier die ganze Zeit die ganzen Einzelteile an. Okay, natürlich nachdem ich das sofort sage, gehen sie kaputt. Na ja, komm, kaputt. Komm ich tank das weg. Dein zweites Ding geht nicht kaputt. Okay. Ergebnis. B. Ich muss ich Neue Auszeichnung erhalten. Okay. über mal ein ich nehme mal wenn ich halt einmal so angesteuert habt dann kann man da einmal hin nehme ich an ja und ich gehe mal jetzt auf Weltkarte und ich dann müssen wir halt noch mal fliegen wie sieht denn hier aus? nach ihr okay. Ich meine wertvollen Teile aber nicht dafür ausgeben, wenn es nicht zu so viel ist. man kann ich die Dinge einsetzen. Sch wat LP und MP? Cool. Ist das irgendwas für Erfahrung oder so? Da wird bestimmt irgendwann wichtig werden. Gut, äh, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der Folge gehen wir dann auf zur nächsten Welt, die Spielzeugbox und ja. Ich bleibe mich alle als schauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.